Hallo und Willkommen zurück zur F1 2018 Karriere hier in den USA auf dem Circuit of the Americas. Oder auf the Americas. Ja, auf the Americas. Wir sehen fünf letzte Gritstrafe dafür, dass ich ein neues Hauptgetriebe eingebaut habe. Ähm, es war notwendig, weil sonst hätte ich vermutlich im letzten Saisonrennen eins nehmen müssen. Und ich dachte mir so, ja, auf, dem, äh, auf der Strecke bin ich doch recht gut unterwegs. Also... Warum nicht? Ja, hier sehen wir meine schnelle Runde aus Q3. Aktuell auf 1 mit einer Jetzt komme ich hier recht gut durch durch Sektor 1. Bin minimal langsamer 4.000. Das ist aber halt echt absolut gar nichts. Und hier aus dem Ausgang der SS, da habe ich doch ein bisschen Zeit gefunden. Knapp eine halbe Zehntel. Und jetzt hier auf dem Weg zur Geraden hinaus, ein bisschen in den körper das hat wieder ein bisschen Zeit gekostet, ein paar Tausendstel. Ähm, aber es pendelt sich dann auf etwa eine halbe Zehntel Verbesserung bisher ein. Ein bisschen weniger, wird immer ein bisschen weniger, weil ich einfach auf den körper gekommen bin, beim Ausgang. Und jetzt hier wieder viel, viel Zeit verloren, aber immer noch auf einem Verbesserungskurs. Und jetzt hier die Kurve sehr, sehr viel besser genommen, schon mal eine Zehntel gefunden sehr, sehr stabil und hier der Ausgang auch sehr, sehr gut, mal eine Zehntel gefunden, das sich gerade aufsummiert auf zweieinhalb Zehntel etwa. Jetzt also hier durch die schnelle Links sehr, sehr weit rausgekommen, aber dann auch noch irgendwie die Speed gehalten und hier der letzten Kurve recht früh eingelenkt, aber wieder ein bisschen Zeit gefunden und eine 29,926 gefahren und ich bin dann noch eine schnelle Runde im Anschluss gefahren, direkt im Anschluss und die wollte ich euch auch noch hier das Ende zeigen. Ihr seht 30.000 hinten dran. Und jetzt geht es hier gerade ganz, ganz kurz ins äh, Grüne und 19.000 langsam. Also zwei Runden direkt hintereinander, die nahezu identisch schnell waren. Und das zeigt halt auch, dass ich wirklich hier am Limit war mit dem Auto. Und dass ich die Strecke auch wirklich sehr, sehr gut kann. Ja, und wir sind jetzt hier beim Großpreis von Amerika, von den USA. Und ja, eine sehr, sehr schöne Strecke, sehr, sehr interessant vor allem durch ihre Charakteristik. Ähm, hat ja ihre Assets in Sektor 1, wie wir gesehen haben, ihre lange Gerade in Sektor 2 und dann noch wieder ihren sehr winkligen Teil in Sektor 3, der sehr, sehr viel äh, Chassis braucht. Und ja, hier sehen wir die Strecke. Der S-Zone 1 ist nicht so sinnvoll, äh, der S-Zone 2, warum auch immer das der S-Zone 2 ist. Der Zone 2 ist nämlich auf Start und Ziel. Aber die äh, Zone auf der langen Gerade ist definitiv sehr interessant, weil die ordentlich viel Zeit bringt. Aber kommen wir zur Startaufstellung. Ja, auf Platz 1 startet Kimi Raikönen vor Daniel Ricciardo 7.000 trennen. Die beiden fahren voneinander. Dann Lewis Hamilton auf 3. Charlie Claire auf 4. Äh Bottas auf 5. Wir auf 6. Hülkenberg auf 7. Vettel auf 8. Gasly auf 9, Van Dorn auf 10, Verstappen auf 11, Sirotkin, Magnussen, Hartley, äh, Sainz, Grosjean, dann die beiden von Indias von Esteban Ocon und Chesapeare, Lance Stroll und ganz hinten der zweifache Weltmeister Fernando Alonso. Ja, und ähm, ich weiß nicht ganz genau, warum zum Beispiel Hamilton jetzt von, ich glaube, äh, P3 startet, weil der hat dann anscheinend eine schnellere Zeit als Kimi und als äh, Ricardo, aber okay. Daneben nicht. Ich, ich verstehe es nicht ganz. Wir haben zwei Mal Upgrades: einmal Frontabtrieb, das ähm, ja ein bisschen die Ver äh, Aerodynamik verbessert. Ein Upgrade ist aber fehlgeschlagen. Äh, ich weiß nicht ganz genau, warum die Positionen sind so wie sie sind, aber ja. Wir sind auf P6, das ist ganz gut. Ja, bei der Motorleistung oder bei der Fahrzeugleistung sind wir jetzt endlich auf P2. Oder nee, das waren wir schon beim letzten Rennen. Aber ähm, Ferrari und Red Bull haben nachgezogen, sind jetzt immer noch näher rangezogen. Ferrari, äh, Hamel, äh, Mercedes hat nochmal nachgezogen, aber äh, wir sind jetzt wirklich alle sehr nah beieinander. Bruno konnte sich jetzt, äh, West of the West holen von der Leistung her. Rosso konnte sich wieder absetzen und, ja, ein sehr, sehr enges Feld, muss man sagen, da hinten im Mittelfeld. Ich bin gespannt, was da möglich ist. Das ist eine sehr interessante Strecke und wir hören es. Jeff meint, in zehn Minuten klingt der Regen ab, von dem wir natürlich sehr, sehr viel gerade sehen. Ach ja, der gute alte Chef. Ja, in der WM ist es doch sehr spannend. 5 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton und 24 Punkte auf Sebastian Vettel, ähm, da Sebastian Vettel ja leider kein allzu gutes Rennen in Japan hatte, während wir natürlich wirklich sehr, sehr profitiert haben. Und dementsprechend ist es auch jetzt äh, ein bisschen größer, der Abstand, aber Hamilton ist immer noch in Schlagdistanz und Vettel würde ich jetzt auch noch nicht komplett abschreiben. Aber ich glaube, es wird eher auf uns und Hamilton hinauslaufen. Ja und zur Strategie, da können wir auch mal kommen, ähm, ich, ich habe mich in Q2 mit den Supersoft qualifiziert, ich bin der Einzige aus den Top 10 mit den Supersofts, das heißt alle anderen fahren auf den Ultrasofts los und mit den Ultrasofts kann man eine 1 Stop fahren, indem man dann später auf Soft wechselt, man kann aber auch eine 2 Stop fahren, jedoch ist auf jeden Fall am allerallerschnellsten die 1 Stop mit Supersofts und Soft und dementsprechend habe ich mich auch extra versucht mit Supersofts zu qualifizieren und das hat auch zum Glück geklappt und damit habe ich schon mal zumindest in der Theorie einen strategischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hier und ähm, ja ich starte zwar von P6 aber ich denke da ist doch einiges möglich durch die Strategie und die letzten Fahrer nehmen ihre Startposition ein, machen sich bereit für den Start und die roten Lichter sie, sie erscheinen langsam Und die Lichter sind erloschen und der große Preis von den USA ist gestartet. Nico Hülkenberg hat einen super Start, auch weil er bessere Reifen hat. Und hier, ich bremse mich relativ vorsichtig rein, berühre beinahe noch Leclerc, konnte zum Glück noch abbremsen. Und bin jetzt neben Valtteri Bottas, kann ich ihn überholen, ich bin auf der Außenbahn. Aber der Finne steckt zurück und dadurch habe ich eine Position gewonnen schon mal am Start. Und das ist wirklich mehr als ein Erfolg. Gerade weil wir die härteren Reifen haben. Und da habe ich schon den ersten Cut, das fängt, ja, schon mal ein bisschen blöd an, muss man sagen. Und hier komme ich ein bisschen quer aus der Kurve raus. Ein bisschen Zeit hat es gekostet. Und jetzt sind wir hier schon Runde 2, Ende Runde 2. Hier komme ich weit raus. Keine Verwarnung für Kurvenkarten. Und Daniel Ricciardo setzt die erste schnellste Rennrunde. Der ist anscheinend auf P1 geblieben. Und ich bin noch im DRS-Fenster das ist das Wichtigste, dass ich im ds fenster bleibe, damit ich äh, hier mit den härteren Reifen äh, relativ schnell unterwegs bin. Weil eigentlich muss, muss die Konkurrenz jetzt auf den Ultrasofts äh, von mir wegziehen, damit sie ihre ein, äh, ihre Zwei-Stop irgendwie realisieren kann. Beziehungsweise wenn sie ein Stop fahren, ist es nicht allzu schlimm. Aber ich gehe davon aus, dass viele, die Zwei-Stop fahren werden. In Runde 4, immer noch sehr nah dran an Leclerc. Aber ich habe echt Probleme mitzuhalten. Also ich muss schon Gas geben, damit ich damit halten kann. Und... Uh, den Körper rührt. Das hat das Auto instabilisiert und... Ach du Scheiße. Das wäre beinahe in der Wand geendet. Oh Mann. Was war denn das von mir? Ich Idiot. meine Reifen sind komplett am Arsch. Ja, und da hören wir es. Es war wirklich... Absolut Scheiße, weil jetzt sind die Reifen verdammt heiß. Und... Ricardo versucht... An äh ne Leclerc versucht an Ricardo vorbeizugehen, und Leclerc ist aktuell vorne ist auf der Außenbahn. Ah, Side by side sind sie jetzt und da kämpfen sie und verbrauchen sehr viel Zeit. Und ich steche hier rein. Hier kann man tatsächlich andere Linien fahren, und es hat irgendwie geklappt. Ich bin an beiden vorbeigefahren, wer es kann, aber ich darf nicht so viel Zeit verlieren. Wir sehen ja jetzt schon ja Raikön ist schon knapp zwei bis drei sekunden ja zwei sekunden eher weg und jetzt die runde 9 Katte ich wieder weil ich das auto verliere die reifen sind halt heiß wegen dem dreher in der vierten runde leider und ähm, ja hamilton ist schon in die box gefahren der ist so recht und reichen geht in runde 10 hinein worauf wird der wechsel von seinen ultrasoft also eine 1-Stop ist möglich mit Soft, aber eine 2 Stop ist auch sogar vielleicht eventuell sinnvoller. Und Raikön geht auf die Soft-Reifen. Also der wird versuchen durchzufahren. Weil der auch sehr, sehr lange mit dem Super, äh, mit dem Ultrasoft gefahren ist. Zehn Runden ist ordentlich. Und Hamilton, der ist auf Ultras nochmal gegangen. Das heißt, der muss definitiv nochmal rein, weil er jetzt. Uh, bisher nur zwei Ultras verwendet hat und nach dem Reglement muss man zwei verschiedene Reifenmischungen verwenden und das hat er aktuell nicht. Er hat zweimal denselben dieselbe Reifenmischung verwendet. Und wir haben einen relativ großen Vorsprung und mein Ingenieur sagt schon: Ja, die Reifen sehen nicht gut aus, aber ich fahre noch eine Runde weiter und wir sehen die Reifen, die sind echt warm geworden, also 103 Grad hinten und das ist wirklich. Eng zur Grenze 104 Grad ist wirklich Grenz. Ist so dass der Moment, wo die Reifen unfahrbar werden, und hinten sehen wir es: Ich habe 104 Grad jetzt und es ist schon gelb. Ja, und da hören wir, wie ich absolut gegenpendeln muss, um mit diesen Reifen irgendwie noch äh, um die Kurven zu kommen. Ihr Seht, ich bin zweieinhalb Sekunden langsamer als letzte Runde nach Sektor 2. Nach Sektor 2 alleine und Sektor 3 ist auch noch mal äh, recht schnell und ja, das hat ordentlich viel Zeit gekostet. Ich hätte definitiv nicht die Runde noch fahren sollen. Das war definitiv mein Fehler und das kann ordentlich Zeit kostet haben. Ihr seht, 3,7 Sekunden war ich langsamer in der Runde. Äh, klar, die Boxen Einfahrt ist kostet auch noch mal ein bisschen Zeit, aber ist halt einige, sind einige Sekunden, die ich da verloren habe. Ja, und Hamilton, der kommt natürlich vorbei, ich meine, der war auf den Ultrasofts und ja, Raikön, der hat ordentlich Zeit rausgefahren, wir waren am Anfang innerhalb einer Sekunde hinter ihm und jetzt hat er schon mehrere Sekunden Abstand, das ist natürlich ärgerlich, Ricardo ist an uns dran ja, vier Sekunden auf Raikön, das heißt, wir haben locker drei Sekunden verloren auf Raikön ärgerlich, ich hätte die letzte Runde nicht fahren sollen und dafür eine Runde mehr mit dem Soft und hier habe ich eine 3 Sekunden Zeitstrafe, weil ich gekattet habe. Das ist natürlich jetzt echt blöd, weil jetzt muss ich halt auch erstmal 3 Sekunden auf die hinter mir rausfahren. Aber wieder Sektoren, wir sehen 3 Sekunden Abstand zu Reikön, jetzt 2,5 Sekunden. Und jetzt hier durch die letzte Kurve auf Start und Ziel. Und der Abstand beträgt 2,2 Sekunden, das heißt, ich habe 1,8 Sekunden in einer Runde aufgeholt. Und hier cutte ich leider nochmal, also das vierte Mal schon. Ja, heute cutte ich recht viel und wir haben gerade mal ein bisschen mehr als die Rennhälfte hinter uns. Das könnte eng werden mit, einer, mit noch einer Strafe. Und jetzt 1,1 Sekunden und jetzt sind wir sogar nur noch 7 Zehntel hinter Rhein. können kriegen das DRS. Hamilton geht rein für Supersoft, der fährt dann die klassische 2 Sub, die ich prediktet habe. Und hier karte ich nochmal. sehr ja, sehr ärgerlich. Ja und noch neun Runden zu fahren. Wir haben drei Sekunden Zeitstrafe und Hamilton, der gibt Gas. Ein paar ta paar Tausende schneller als meine schnellste Runde auf den Soft. Also so viel schneller ist er nicht, aber meine Zeiten auf dem Soft sind halt auch schon vier, äh, fünf Runden her, diese schnellen Zeiten. Und jetzt hier gehe ich an Reikön vorbei. Ich komme echt ohne Probleme vorbei. Ich bin auf Mager und bin auf Mittel erst äh, gefahren. Und jetzt heißt es wirklich pushen. Und da kommt sie Wodkin, blaue Flaggen. Lila Sektorzeiten wieder. Und oh, der hält auf. Ich schiebe ihn sogar schon an. Der ist im Weg. Mal wieder, ist, mal wieder ist die KI im Weg. Und kostet mir ordentlich viel Zeit. Ja. Und mein Ziel ist natürlich jetzt Hotlap zu fahren, zu pushen. Hamilton, hey, nochmal eine schnellste Runde. Ich muss absolut schnell fahren, um aus dem DS-Fenster von Raikön zu kommen. Und ähm, das bin ich inzwischen auch. 4,1 Sekunden nach Runde 25 und ja, 3 Sekunden Vorsprung muss ich haben wegen der Zeitstrafe und in Runde 27 sind es schon 7,4, weil Raikön extrem krass Hamilton aufgehalten hat über die Runden weg und da fahre ich nochmal über die Streckenbegrenzung und kriege nochmal eine 3 Sekunden Zeitstrafe 6 Sekunden in der letzten Runde und wie groß ist der Abstand? Das ist jetzt essentiell, weil wir müssen 6 Sekunden vorher mit ins Ziel kommen 7,8 Sekunden, 1,8 Sekunden. Das ist sicher. Das müsste ich eigentlich über die Linie retten können. So viel Zeit kann ich nicht in einem Sektor verlieren. Gerade weil er abgenutzte Reifen inzwischen hat. Und die Softs, äh, die äh, Softs schneller sein sollten als die Super Softs inzwischen. Aber wir kommen übers Ziel. Wo wird es enden? Welcher Platz? Oh mein Gott. Das war so eng. Ich hätte es beinahe noch weggeschmissen. Und da hören wir es. Ich habe beinahe den Sieg weggeschmissen. Es ist P1 geworden. Ähm, ja, ich hatte echt Glück, dass äh, Raikön Hamilton so hart aufgehalten hat und dass sie sich generell beide aufgehalten haben. Und äh, dadurch konnte ich natürlich dann auch ähm, so viele Sekunden überhaupt erst rausfahren, weil ich hätte den Sieg nicht gehabt, hätte ich die sechs Sekunden, hätte ich die äh, zweite Zeitstrafe gehabt, also die dass 6 Sekunden Zeitstrafe habe. Ähm, das wäre nicht gut ausgegangen hätte Rai König nicht so aufgehalten, weil Hamilton wäre definitiv weniger als 6 Sekunden dran gewesen. Aber so ist das wichtig, weil so können wir die WM-Führung weiter ausbauen. Ansonsten hätten wir sie vermutlich gegen Hamilton verloren und wären jetzt wieder hinten dran. Der WM-Vorsprung müsste jetzt 12 Punkte betragen. Ja, und in den USA habe ich mich auch sehr sehr wohl gefühlt, ich konnte wirklich sehr viel Zeit rausfahren auf Balkön und es war ein sehr sehr intenses Rennen auf jeden Fall, hat richtig Spaß, gemacht. vor allem weil ich durch die Zeitstrafen viel rausfahren musste und hier sehen wir das Rennergebnis. ergebnis hat leider seinen Pole nicht verteidigen können oder seine seine in Klammern Pole, ich hatte ja die schnellste Rennrunde die äh, schnellste Qualifying-Runde mit über drei Zehnteln Vorsprung ja aber es war eine super Pace äh, mein Teamkollege ist leider ausgefallen. Wieder ärgerlich. Reichnung G kommt jetzt auf Platz 4 vor, vor Bottas. Und ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber noch ein paar Rennen sind zu fahren. Und die 1 war definitiv. Ich weiß nicht, ob die 1 besser war mit dem Ultra und Soft. Also, wir haben ja gesehen, Herr Mitten ist am Ende vor. Raikön rausgekommen, obwohl er die 2. Stop gefahren ist und äh, hinter Raikönen gestartet ist. Ja, eigentlich ganz gut. Ich meine, äh, trotz der Strafen irgendwie noch den Sieg geholt. Trotz der Reifenprobleme am Anfang durch die fast Wegdreher. Ähm, ja, sehr, sehr gut. Mm, ja, ich kam eigentlich sehr, sehr gut klar mit dem Reifen, also mit dem Supersoft oder dem Soft. Kimi anscheinend überhaupt nicht, weil dem bin ich ja weggefahren wie sonst was. M in mindestens 10 Sekunden in dem Stint. Ja, ich meine, ich bin P1 in der WM und ja. Aber das ist natürlich ein hartes äh, Stück Arbeit gewesen dass ihre Rivalität sie in dieser Saison weitergebracht hat? Mhm, ja schon, klar. Ähm, Leclerc ist wirklich ein unglaublich guter Fahrer. und ähm, Er konnte es leider nicht beweisen, aber er hat mir natürlich geholfen. Danke für den Kommentar. Ja und wir upgraden nochmal ein bisschen was. Ähm, oder beziehungsweise wir passen nochmal ähm, die Motorenkomponenten für die nächste Saison an. Ähm, Bringen das Aerodynamic Upgrade nochmal ins Räumen, was fehlgeschlagen ist für das Rennen und ein Upgrade für das Chassis für die Reifenabnutzung und ähm, ja, das sollte dann beim nächsten Rennen fertig werden in Mexiko. Und ähm, ich bin gespannt. Mexiko eine sehr interessante Strecke, alleine, weil die Strategie sehr, sehr interessanter wird. Und ja, wir sehen uns dann beim großen Preis von Mexiko. Bis dann und schau euer Rocky.